Da war doch eben eine Zikade. Ich hörte eine Zikade. Ah. Das war das Gongelein. Eben war da doch noch die Blaschenka. Eben war da doch noch die Blaschenka und hat uns Radio hören lassen. Oh. Wir haben total die Rückkopplung. Nee, das ist der Gong. Die Rückkopplung. Rückkopplung. Der Loop. Wer ist das? Wer macht das? Ich, ich mach gar nichts. Ich konnte von deinem Radio hören, Latschenka. Ich habe kein Radio. Ich habe nie gedacht. Das war Fernsehen, ne? Nein. Ja, ja. Ähm, das Problem ist, wenn ihr den Chat schon startet, kann ich die anderen Teilnehmer nicht einladen. Dann tue ich oh. es abschließen. Vielleicht machen wir alles noch mal aus und ich lade alle noch mal ein. Okay. okay. Aber ich finde diese Anfangsszene toll gut aufgezeichnet. Ja. Ich mache auch aus. Okay.